Ich hefe mitgewägt. So, oh, zweieinhalb Herzen. Gut, schade. Alter! Alter, oh, Alter Leon! Alter, halt. Halbes Herz, halbes Herz! Du weißt, was wir hier ab, die war Lava fließt ab. Charlie und was sonst, damit wir... Oh, Schatze! Es ist etwas ganz schön zu einer anderen Folge von Max Taco. Ja, wir ja, sind mein. wieder in der Hölle. Suchen an den Dungeon. Oh mein Gott, Mike. <lacht> Direkt am Anfang der Folge den Dungeon finden. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ist nicht so schlimm. Wir haben einfach nur gesucht. Und <lacht> wirklich nichts gefunden. Ja gut, wir haben ein bisschen Glowstone und alles gesammelt. Und Wege erzeugt. Aber ansonsten... Leon! Oh, oh war das knapp. Leon, hast was du... Ich brenne eine Sekunde und höre dann auf. Alles klar. Hast du äh, Fackeln dabei? Oder nein, Kohle? Nein. Ich habe gar nichts dabei. Das brauchen wir, wir nämlich ziemlich dringend. Lol! <lacht> der wird zum Beispiel Goldschwert! Was? Was zum Teufel als ob? Ich esse was und kill die jetzt, egal wie... Nein, nein, nein! Das, das bringt es nicht, das lohnt es sich nicht. Das geht eh ganz schnell. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu's nicht. Hm. wenn du das tust. Hör, oh nein, tu es einfach nicht, okay? Tu es einfach nicht. Goldschwert ich ist... Muss mit dem verhandeln. Goldschwert ist unnötig. Nein, nicht machen. Gib mir das Schwert. Nein, tu es nicht, Leon. Tu es nicht. Meins. Leon. Mir her. Ich baue mich ein meins. sofort. Ich baue mich sofort ein. Da kriegst du, mein du weißt, Goldschwert ist nicht her. gerade das Sch Sch Schlechteste. Ich weiß, ich muss mit dem kleinen Pischer nur verhandeln. Alles klar. Ich gerade echt, du würdest dich schlagen und wir wirst jetzt sterben oder wir werden penetriert <lacht> die ganzen Tag. Nachts. Ich habe nur noch 15 Fackeln, also müssen wir mal langsam irgendwas finden, sonst gehen wir echt die Fackeln aus. Lol. Ja was lol. Boom. Oh, wie weit sind wir eigentlich schon runter? Der hat auch ein paar Zauber. Das Gold jetzt Gib mir das Stück Nein Kleines Leon, tu es nicht. Ich spring jetzt runter. Au, Lol. Brennst du? Nein, nein, nein. Schafft das, oder? Yeah. Ja.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 als ob, Leon, die war so krass, du musst wachsam bleiben, nicht pennen. Also gut, ich bleibe jetzt besser vorsichtig. Sieht halt nicht schön aus mit Scheißiger, so also lange die funktioniert, oder? Hey, Aber wo bist du? du, wo bist ich du? Ich bin weitergegangen. Da war die, die Lava, wo ich reingefallen bin. Und ich höre einen Garsti. Und ich wenn auch. der mich schubst, dann kann er mich mal vorne und hinten. Aber das ist echt... Nicht. Ich habe noch acht Fackeln, also wenn dahinter jetzt kein Dungeon ist, dann haben wir ein, naja, mh, ziemlich großes Problem, könnte man sagen. Aber gut, ich habe äh, vorhin, letzte Folge, ja, Cordis abgespeichert. Dann könnten ja. wir uns da einfach hinbewegen. bewegen. Oh, wie viele Blöcke sind wir denn davon jetzt schon entfernt? What the Sehr what? viele. Ja, ich ja. Se Mike, das ist jetzt wirklich echt nicht wahr. Ganz Was? Wieso ist ein Enderman? Wieso bist du hier? so wie angreifen. Er tut's einfach. Das hat bei mir richtig geleckt gerade. Geh weg. Ich heft mit geh weg. Nur Herzen. Gut Schaden. Alter! Alter Leon! Oh halbes Herz, halbes Herz. Log dich aus. Oder nein, nein. Nein, leg weg. Komm, luft dich aus, Log dich aus, luft dich aus. Nein! Oh. Ja, Tod! Ich habe alles gehabt. Oh Leon, hier, nimm, nimm alles, was ich hab aus Minecraft rausgetappt. Oh, Leon. Wenn es Gas kommt. Ey. Ich höre ihn schon. Ich so safe umgebracht. Ich habe fucking so safe Ich dir gesagt. Oh, Gott, Wieso hast du noch auch angegriffen, Alter? Leon. Ah, ich habe keine ich Blöcke mehr. mehr ich muss eben dir. ich muss eben ein paar Blöcke farmen. Folg dir, wenn wir eh niemals werden. Nur damit du es weißt. Wenn hier nirgendwo mehr FDs bei uns finden. Nicht mal, wenn wir einen 5-Stunden-Spiel machen oder so. Werden wir auch nicht. ist Wie ist denn überhaupt hier hingekommen? Hast du eine Enderperle bekommen? Ich hab hm. so gedacht, Leon lockt dich aus, aber nein. Dann hätten wir den dritten Stride, dann hätten wir vielleicht ein Metall los. Dann die kaputt gegangen. Ich hab eh noch drei Stück in meinem Inventar. 4 Ich hab nur noch drei. die Spitzacke. Meine Eisen. Benutz die. Warte, ich, ich gebe dir Stein. Ich hab eine Festung! <lacht> Alex ab! Wie sollen wir da hinkommen? Warte, warte, warte, warte. Ich komme eben. Ich höre einen Gast. Komm her, komm her. Hier. Ich gebe dir eine Spitzhacke. Nimm die, nimm die. Die ist zwar Stein, aber das. Geht da einfach weg, Alter. Wo ist die denn? Ich sehe sie nicht. Ist sie unten irgendwo? Und ich höre ein Gas. komm hoch, ich komme hoch. Hi, hier. Da ist irgendwo ein Gas, müssen wir erstmal killen. Hey, wo ist. Ist das, ist das eine Festung? Bei mir ist es so ja. dunkel. Ja. Ja, ja, das ist eine Festung. Ja geil, aber das schaffen wir nicht. Auf gar keinen Fall schaffen wir das, Alter. Hier rüber? Einmal Schubs. Ich, ich trau mich nicht runter. Ich schau dir zu. Ja. Und ich hab gerade ein paar. Ja. Pass, Pass auf! auf! Pass auf! Ich Renn! Sehe ich seh den Gast! Ich seh den Gast! Kill ihn! Ich muss auf den Netherrack. Pass auf! Ja. Leon! Colvin, Colvin! Leon? Ich komme nicht rein. Leon! Oh Gott! Du machst mir so fette Angst. Aber sowas von. Oh mein gosh. Ich habe nur noch einen Wassereimer. Ich habe noch drei. Ich habe keinen Gast mehr. Ich, ich versuche so so gut wie möglich. Oh! Das gut, fix. dass ich auf den Block gegangen bin. Oh mein Gott! Ach, da bist du. LOL! Da schwebt er einfach in der Luft! Hast du den so abgebaut, Alter? Nein, wenn man einen Block hinbaut, ist das ein Block Update. Und dadurch ja. wird, geht der Gravel, dadurch da unter ihm nichts ist und da der so random generiert wurde. Kann ich runterkommen! Könntest du, ja, bau dir aber lieber noch einen Safe Way. Ich versuch's so ein bisschen wenigstens. Aber einfach wird es nicht. Oh Gott, ich mache einfach so, damit... Ich hab so Schiss, dass hier eine Lohe ist. Der hat ein Steinschwert? Wer? Der Zombie-Pigment seit Das ist kein Zombie-Pigment. Dein ist es ein Ritter-Skelett. Nein. Achso, nee, das ist ein Zombie-Skelett. Hast du ein Neta-Rack für mich? Nicht viel. Sehr wenig. Ich komm mal zu dir Schaffst du das? Oh Gott, ich legge. Ich ruckel. So, ich baue hier noch ein bisschen Stein ab, weil wir brauchen sehr, sehr viel. Wir werden diesen Dungeon heute noch machen. Und ich brauche mal einen kleinen Cut. Ey, so. Also wie gesagt, wir werden den Dungeon heute noch machen. Schaffen, hoffentlich. Mal schauen. Und dann werden wir endlich unsere Ziel machen. Ich, ich ja. geht dich saven. Bist du safe? Nee. Dann geh safe. Wo ist denn da? Keine Ahnung, sure, ich Er hat einen von uns gesehen, oder? Bin unsafe. Dann geh safe gerade nicht. Ich könnte zu dir hochkommen. Boah, Leute. Ich baue hier jetzt endlich mal hier was hin. Weil das... Mich gerade ein bisschen ab. Boah, Alter, wo ist der denn? Der ist irgendwo dort hinten. Ja, Leute. Gibt's denn sowas? Ich glaube, der ist unter mir. Nee, doch nicht. Unter dir? Unter die Slava. Ja, ja, und die kann <lacht> Ich glaube, ich habe einen Spawner. Oder? Bin ich mir nicht sicher. Ja, ist der Dungeon. Dungeon ist Spawner. Ist ja klar. Alter, wo ist denn der jetzt? Ich wette, der ist irgendwo hier oben. Oder so. Wenn ich mich aber jetzt so weit hin und so, dann... ruckelt es, weil es ja laden muss. Da hinten! Da ist ein Ritter Skelett. Vielleicht kriegen wir von dem sogar ins äh, Kopf. Das aber ich glaube nicht. 1 zu 200 Chance, dass wir einen Witherskelett-Kopf bekommen, ne? Nein, Mike, da hatte ich eine Treppe gebaut. Okay. Wir können jetzt runter. Ich da ist eine Treppe. Oh Gott, mein Schwert. Ja, aber warte dann. Komm, runter. Was ist das denn jetzt hier? Leon, ich hab so Schiss. So Schiss. Wie so ein... Oh, keine Ahnung. Oh Gott. Das ist kein Wither Skelett, das ist ein normales Skelett. Die gibt's hier nicht. Doch, die können gibt's. die nicht einfach so spawnen. Nein, die spawnen aber zu 20% aus Wither Skelett spawnern. Alles klar. Oh hast Gott, Leon, für, ich habe Angst. Hast du Blöcke für mich? Ich pack die Enderperlen lieber in den Safe Slot. Oder? Nicht wirklich. Kannst du machen? Nee, Aber nicht. was ist wenn du Lava fällst? Lava wird ja auch, glaube ich, akzeptiert als Teleportation. Nein, nein, nein, glaube ich nicht, ja, da sind kein fester Block sind. Okay, Mike, äh, kommst du? Ja, warte. Ich glaube, ich habe über mir zugebaut, kann das sein? Ja, so. Also ich jetzt runter. Komm einfach runter. Hier oben sind wir safe. Ich brauche noch Okay, gib mir mal ein paar Blöcke. Ich muss nicht weiterbauen Ich habe nur zwölf. Das wird genügen hoffentlich. Gott, oh Gott. Ich bin jetzt hier. Ich baue hier weiter ab. Oh, ich Doch, drin. ich sehe da auch ein Wither-Skelett. Ich habe auch. Oh mein Gott. Oh Gott, ich wäre fast runtergelaufen. Leon, okay, mal. null fast Geh nicht einfach vor, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht zu dir gekommen, ne? Ich zwei Wither-Skelette unter mir. Ich setze einfach mal eine Fackel hin. Dort hinten ein Wither-Skelett, ein Zombie-Pigment und ein normales Skelett. Wir müssten zu... Es wäre schlauer, die Skelette erstmal runterzuschubsen oder mit dem Bogen. Oder mit Nein, dem Bogen... dann kriegen wir ja nichts raus. Gib mir mal deine Pfeile, ich komme mal zu dir, du gibst mir Pfeile. Ich habe dir noch Pfeile gegeben. Gib mir mal alle. Ich habe keinen Bock an dem wither Skelett. Ich, geb dir, noch sechs. ich geb dir noch sechs, ich gebe dir noch sechs ich... Ich weiß nicht, reichen die Perlen? Was für ein Bogen hast du? Power 2 oder Power Stärke? Power 1. Stärke 1. Dann kämpfe ich mit meinem. Ich habe so gut wie gar nichts mehr, Alter. Oh Gott, ich wär fast... Oh Gott. Lohn, Lohn, Lohn! Die haben mich gesehen! Adios, amigo. Nein! Nein! Leon, pass auf! Oh, fuck! Oh fuck! I stop. I stop. Oh Gott! Die schießen die schießen, schießen, schießen! Komm her! Hier ist unser Safe! Verfolgen die uns? nie oder? Würden die nicht. Da, da ist ein Zombie-Pigman auf unserem Weg gerade gespawnt. <lacht> <lacht> Nein! Das geht nicht mehr. Da unten sind zwei. Ich weiß, sie meint die ich Schuhe weiß aus. Leute, ihr seht das nicht richtig, weil das dunkel ist. Aber ihr könnt ja wenigstens die Schwerter dort sehen. Und ich sehe sie nur auch nur die Schwester. Okay, Mike. Gibst du mir eben deine Schuhe, bitte. Ich brauche komplette Rüstung. Und zwar krasse. Oh, ich weiß nicht. Wieso hast du jetzt deine Schuhe ausgezogen? Oh lol. Gib mir deine. Feder. Meine, Sch meine Schutz? Ja, ja. Aber die sind fast kaputt. Nein, ich meine die, die du dir eben gemacht hast mit Federfall 3, damit du so wenig falsch an wie möglich bekommst. Dann krieg ich aber wieder. Ja klar, kriegst du gleich wieder. Ich, ich nehme auch deine, Fall, äh, deine Dings falsch äh, an. Ey, was für eine Hose hast du? Schutz 1 und Haltbarkeit 1. Dann bin ich voll plott. Meine Brustplatte habe ich zum Glück auf Protection Schuss 3. Du sicher. Ey, Leon, das krieg ich deinen da Blödsinn. Das ist unfair. Aber das kriege ich wieder, gell? Das krieg ich wieder. Ja klar, klar. klar. Kriegst wieder. Wir müssen... Ich baue hier mal ein bisschen safer, weil ich will... Ich muss erst die Wither-Skelette bekommen, damit ich runter kann. Ich habe null Bock, das Projekt zu beenden. was macht mir so mega Spaß. Jetzt ernsthaft. Ich muss die Wither-Skelette wegbekommen, Mike. Muss. Ja, sonst komme ich da nicht runter. Oh Gott, oh Gott, ich bin, ich bin unsafe. Super unsafe. Okay, jetzt geht's, glaube ich. Ich muss die Wither-Skelette da unten wegbekommen. Ich sehe sie halt genau, weil ich mein Gamma auf 20 erhöht habe. Du hast standardgemäß auf 5. Oh Gott, pass auf, ich mach jetzt Block ja, ja, wir Update. Uns Achtung, ich mach jetzt Block Update, okay? Ja, ja, mach mal. Da, nee, hier drunter sind Blöcke. Ah gut, gut, gut. Okay, ich gehe jetzt runter. Dort hinten sind Logen. Wir müssen die Wither Skelette oben bekommen. Sonst kann ich wieder nicht runter. Ich hab so Angst. <lacht> Leute, ich bin ein Schisser. Ich hab die Rod zum Rodden. Okay. Ey, LOL! Okay. Ich hab die Rod zum Rodden, Frau aber erstmal müssen wir die Skelette dort oben um um wegbekommen, ne? Okay, ich gehe vor. Wie Glück, ich baue ein bisschen Block ab. Ich baue ein paar Block ab. Ich, ich, ich sehe keine Lohn, ich sehe keine Lohn, ich sehe keine Lohn. Ich folge dir nicht, ich, nur damit das weiß. So also, Leute, ich setze hier mal ein bisschen Feuer hin, damit ihr nicht so einen dunklen Bildschirm habt. Die Folge ist auch schon gleich zu Ende, aber wenigstens ein bisschen Action. Halt, -Skelett. Okay, geil. Ich würde sagen... zweites weg. weg. Wir können runter. Warte, dann baue ich aber hier äh, dreier Dreierweg, nicht so ein Einsaal wie du das hast. Boah, ich sollte nicht rennen. Ich habe mir angewöhnt zu rennen, aber ich darf nicht. Boah, das ist ein normales Skelett. Ich mach... Oh, da sind drei Lohn, da sind drei Lohn. Ich hab keine Blöcke, ich hab keine Blöcke, ich hab keine Blöcke. Oh Gott. Haben die dich getroffen, haben dich getroffen? Ich, die nicht getroffen? ich, ich getroffen? lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich bin runtergefallen, ich lebe. Entweder du baust dich ein oder du... Ich bin bei einem Zombie-Pigment, alles safe. Okay, uh, nice. Zombie-Pickmal sind eigentlich richtig fresh. Die tun eigentlich gar nicht. Ich, ich, ich, ich baue gerade ganz viele ab, damit ich... Ich habe zum Glück... Oh Mann, ich bin so blöd. Ich habe ein Stack zu Hause gelassen. Ja, ich habe auch gar keine Blöcke dabei. Ich habe alles ich ohne baue bisschen, Ich baue gerade mal so viel ab, bis meine Spitze kaputt geht. So. Ich brauche ein Stack Blöcke. So. Ein Stack... Mike, du sagst, wenn du rüber gehst. Ja, ich sag dir Bescheid. Weil die Lohn sind jetzt da. Ich dachte, hm. ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich denke, oder ich dachte halt, dass man, wenn man brennt, kein Essen mehr. das Wasser unter sich setzen kann und dann ist man doch sofort, äh, es ist das Wasser zurück, aber man brennt, brennt nicht mehr. ist das nicht so? Nein, das ist nicht so. Dachte ich immer. Ich glaub, ich Wie komme ich doch dazu? Gott, Alter. Ich Gas, ich schon Gas. Das ist nicht gut. Deshalb ist aber dann in deiner Richtung, nicht bei mir. Weil es ist... Schon seit... Oh Gott, ich werd' eingeschrieben, Leute. Ich stelle mich auf Privat. Oh Gott. Ich Gas. Ich auch. Und ich bin unsafe. Super unsafe. Hier würden wir runterfallen, Leute. Da müssen wir richtig aufpassen. Hast du so. dich gesehen? Du bist safe? Ich bin wieder oben. Soll ich versuchen, rüberzukommen? Oh, scheiße, da wird eigentlich... Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Setz Wasser und komm rüber. Okay, ich hab nicht lange gebrannt. Komm rüber. Siehst du mich? Nee. Ich steh dort. Ich komm hier nicht da, weg. Da, ich sehe dich. Ich komme nicht weg hier. Oh Gott, Leute, Ich muss was drauf gehen. ich muss draufgehen, glaube ich. Nein. Ich seh den Gast hinter mir. Bau dich ein. Hab den Gast. Oh, ich sehe dich da unten, Leute. Leon, hier schaust, siehst du mich. Ich hab Oh Gott, nicht, dass Wenn wir ich jetzt glaube... Plan B und dann müssen wir rausgehen und sammeln, Und oh, das habe ich echt keinen Bock. Ey, dieser scheiß Gast, ne, der, der regt so auf, Leute, no, ne, schießt. Pass auf, der ne, schießt. Hey, ich hab den schon längst tot, Mann. Sicher? Achso. Ja, ich bin Magma-Blöcke haben wir auch genug, oder? Brauchen wir doch vorne welche? Nee, brauchen wir nicht. Nee. bin safe, ne? Leute, ich weiß, ihr wollt unbedingt. Ja, Mike, geh endlich rüber! Kannst Aber... rüberkommen. Ist nichts mehr hier. Ich habe alle Lungen getötet und alles gelähmt. Kannst rüber. Dann kriegst du deine Rüstung auch wieder. Komm, komm einfach. <lacht> Jetzt fällt sie so runter, wenn du zwei Block weg gehst. <lacht> oh Gott. Und stopp! Kannst runter, kannst runter. Komm rein. YOLO! Wo Okay. Hi. Ja. ja, warte. Hier. Warte. LOL. Mike, du wirst abgeschossen. Das ist, sind noch Lohn, deshalb. Gib mir meine Hose und meine... Schuhe wieder. Okay. Ich hab noch einen Goldapfel vor okay. uns ist Leute, wir sind drüben und... Dort ist sie, dort ist sie dort ist sie, sie Loh. Ich zu. kann gerade echt nicht äh, kommentieren. Da da oben? LOL. Nicht, nicht Block -Update. Oh, Die hätten wir, oder oh, Mann. Leon, was ist. Geh weg, geh weg, geh da uns jetzt nämlich gesehen. Woah, ist so geh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du was das? Die ist es immer noch bei mir so dunkel. Muss ein bisschen. Ich hab die Loge triggert. Komm. Fuck, schießt. Ach, die kommt von, die ist da hinten, lol. Lass da rein, lass da rein, lass hier rein. Jolo, Pass auf, überall können wieder Skelette sein. Und die sind nicht ohne. Ja. Da ist noch einer. Der schießt, der schießt. Gott, lebt noch? Ich wollte die Dings haben. Schießt, er, schießt. Ich hab die Blaze Rod, ich hab die Blaze Rod. Nice. Niemanden unschuldiges Angreifen. Das ist ein Musa-Skelett. Zwei Musa-Skelette. Was ist kaputt gegangen? Das ist ein Enderman. Du willst mich doch. Oder? Was ist ein Enderman? Da waren gerade so Augen. Das ist ein Magma Das ist ja wirklich einer. Ich sehe da noch Sch eine Lo Lone. Ein glaube ich. Ein Lohnspawner, glaube ich. Aber also wir müssen ich die Lava wegbekommen. Du hast auch dein Gamma so hochgestellt. Genau. Nee, das ist Magma cube die habe ich ein Auge gesehen. Skelett 1 ja. down. Beide Skelette down. Da ist noch ein. Ja! Da ist eine Lua hier! Wenn du hier stehst, ist eine Lua. Scheiße, hab ich gesehen! Alter, das ist ja auch keine.. Ist ja mal gegen Kennt nur so macht. Oh Gott, bin ich doof. Aber wenn schon. denn schon noch mal einmal gehen. Ich brauche von die blöcke Hier, ich gebe dir... Ähm Pass auf, du wirst nicht lange brennen du wirst nicht lange brennen da, du bist du wirst nicht du brennen. du wirst nicht lange brennen. Gib mir die Blöcke schnell. bist das ist ein ein Sorry, Leute, dass wir das jetzt... Äh, ich brauche gleich wieder Essen. Pass auf, Alter. Wir hier noch eine Lue. Können wir rüber? Warte, ich ich habe null Lava. Blöcke, null. Fuck, von irgendwo. Oben. Ich will die Lava hier wegmachen. Boah, ich habe echt... Ich hab einen oh Spawner, ich hab einen Spawner. Nice. Bau ihn ab, ein oder? Nein. Umranden. So. Ich, ich stehe nicht hinter dir, falls du Hilfe brauchst. Ich baue hier gerade den Lavasee zu. Ich baue hier mit Sand zu, damit wir Lava wissen, was wir hier... haben. Lava fließt ab. Schau, Leon, mit Sand, damit wir... Oh, Scheiße! Ich kann nichts machen! Leon! Wir sind safe. Bobby hat gerade so geruckelt, ich konnte nichts machen und ich kriege... Ah, geil! Antivira, ich lieb dich! Oh. Boah, Alter! Ich habe Du hast keine kein Blöcke mehr, du hast keine Blöcke mehr! Ich habe höchstens Kies und ein bisschen Holz. Gib mir das Holz. Nein, nein, Holz brennt ja. Wir sind am Arsch, ne? Einer müsste vielleicht zurückgehen. Aber... Hier raus. Was? Ich, ich brauche einen Block. Ich brauche einen Block. Ich habe Kies. Weg. Hier, mein ja, Kies. Weg. Lol, du so hast es bekommen, hier. Hm. Die Vira, irgendwas. Pass auf, ich weiß nicht, ob Kies auch brennt. Die Lava fließt ab. Nein, die Lava fließt ab. Dann ist eine Experience, aber scheiß auf die. Die sind nicht so wichtig. Dort liegen vielleicht noch Drops. Von irgendwo höre ich die ganze Zeit rein, aber... Hier ist nichts. Oh mein Gott, ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf! aus dem Kopf! Allerbar. Pass auf, Leon! Nicht erschrecken! Nein. Oh, nein. Noch, noch zwei? Nein. Noch zwei. Ja. Leute, ich hoffe, ihr seht was. Die, die Folge muss ich eigentlich auch schon beenden. ne? Okay, hier oh Gott, irgendwas? Antivirus für irgendwas. Oh Gott. geht nicht weiter. Sackgasse. Aber nice, das, dafür hat sich gelohnt, diese Action für den Kopf. Dort haben wir auch noch einen Spawner. Ja, und die werden schießen. Oh Mann, Antivirus. <lacht> so, lass okay. ich würde sagen: Die Folge ist beendet. Ja, dann lasse beim nächsten Mal lass eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ja, haut rein und tschüss. Ja, nächste Folge werden wir wahrscheinlich an den Blazes sterben. Ja, genau.